Und ah. das schreibe ich halt meistens mit Chiuli, weil der Junge einfach nur Discord im Browser öffnen immer hat. Ah, wie dick. Der Junge hat keine Discord-App. ich brauche irgendwie deine brauch irgendwie deine Nummer, dass ich dir eine 20 Minuten Sprachnachricht schicken kann. Einfach nur, um dich auf die Palme zu bringen. Ja, und dann schicke ich dir eine Sprachnachricht, ich sag einfach nur dick. <lacht> naja, ich finde es halt okay. nicht so, so krass, okay, finde ich wie, wie 4K. Wo ist denn da 4K? Hä? Ich hab gesagt wegen dem Chaos. Kannst jetzt nicht mehr zuhören du dick Mensch. Ich hab 4K verstanden. Nee, ich hab gesagt wegen dem Chaos. Nur weil ich mal ein bisschen Aha. länger nicht aufgeräumt hatte. Jetzt chill doch mal. Ja dick. 4K. Gegen irgendwas gefahren ist. And die ghost on the inside! Alter, was machst du? Tschüss! <lacht> Soll ich auf dich warten? Ja, wenn ich hier wieder rauskomme. Soll ich dir helfen? Nee, ich komme niemals raus. Okay, Spiel hat gerade gespeichert. Ich kann dich gerne wegrammen. Okay, dann. Wo muss ich dich rammen? Äh, vorne, irgendwo. Das war es jetzt nicht. Bist schon schlecht, oder? Ich persönlich denke halt nicht, dass es funktionieren würde. Ja, dann ramm mich halt mal richtig. Ja, aber du wirst dann versuchen zum, zum Überschall-Jet zu werden. Ja, das auch, aber am allerliebsten würde ich erstmal wegkommen, danke. Ja, es ist jetzt noch mehr fest. Mehr. Nein, jetzt kann ich weiterfahren. Mehr wollte ich nicht. Ich will nichts sagen, aber der Graben, der endet nicht. Ja und? Das schaffe ich schon. Du musst nur Vertrauen haben. You yeah. have to believe in me. You have only, and you do only have to believe in me, and then uh, it will work. You know. If I jump here out here, I I can go out oh, here. Oh, thank you. I'm yeah. so great. Egal, ich werde mir jetzt erstmal ich erstmal zurücksetzen. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal zurücksetzen, weil ich zu viel Schaden habe. Nein. Ja. So ein Keck keck Du bist ein keck. Da sitzt der Dickmann, der sich zurück anstatt weiterzufahren. Äh... Ne, ich liege auf der Seite und bin tot. <lacht> Irgendwie hat ich gerade Flashback. <lacht> ja, komm, fahr doch weiter. Ja, ich habe eine motor von funktion und 83%. Ich habe nur 17, nur 14% bekommen. Ich bin gleich da. Ah. Ich bin nur einmal zwischendurch umgefallen. Ich sehe, du hattest auch Spaß, mich abzuräumen, oder? Nee, hatte ich nicht. Das habe ich nichts gemacht. Doch. Nein. Doch. Nein. Ihr habt nichts gemacht. Unglaublich. Der hat einfach Schaden an, während ich im Menü bin. Dreh dich mal um. Nee, falsche Richtung. Äh, Andere Richtung. Ja, ich glaube, du liegst auf der Seite, oder? Man kann es nicht wirklich erkennen, Ja, Dunkelheit. Das, das, würde ich jetzt persönlich nicht abstreiten. Ja. Ja. Alter. Da gebe ich dir schon so viel Zeit, indem ich eine großzügige Pinkelpause einlege und dann... ...dann bist du so dick. Ich. ich hoffe, Wie dein Schritt Führer hat schön belichtet. Wie schnell <lacht> fährst du? 78. Okay. Wie schnell fährst du jetzt? 80 Wie schnell fährst du jetzt? Schneller als du <lacht> Nimm mich rückwärts 2 vielleicht... Tschüss Wie kann man nur so dick sein? Weil ich abgebremst habe für dich. Jetzt bist du so slow. Hier ist einspurig. Oh, und? Nur weil du so slow bist, kann ich auch einfach schnellere Möglichkeiten nehmen. Tschüssi. Hoff mal, dass du da wieder die Spur wechseln kannst. Ja, irgendwann werde ich das können. Scheiße, das ist eine Mautstelle. Hacke. <lacht> Karma. Karma. Scheiße, man kommt hier echt nicht durch. Das ist doch lächerlich. Gebauten so eine Baustelle. <lacht> Beste. Draufgeschissen. Weißt du, was ich jetzt mache? Äh, weniger dick sein. Nein, viel besser. Natürlich war das, ist das keine Option für dich. Hab's geschafft. Dick. Einfach nur dick. Jetzt bin ich sogar schneller als du. Dafür, dass du jetzt irgendwie drei, vier Minuten gebraucht hast, um da durchzukommen. Nö, ja. Du. du musst aber sagen, wo es lang geht. Keine Ahnung. Du bist schon dick, oder? Wir müssen übrigens geradeaus. <lacht> oh, was war das? Mit Flipp. Ich bin das jetzt nicht so lustig. Ich kann nicht aufhören. Schon lustig, vor allem im Rückspiegel, war das so ein schöner, schöner, äh, flip Du bist dick, das bist ja. du. Da also hast Doppelspin gemacht. 27 Grad. das, das hat mich schon glücklich gemacht. Ja, das hat mich vor allen Dingen sauer gemacht. <lacht> ja was, wir mussten geradeaus. Was habe ich gelernt? Sei nicht so dick wie Rocky. Ich bin mir schon dick, dass du jetzt so Anhänger fährst. Das wird an der Mautsteller. Das ist halt auch echt schlecht, kann das sein. Der hat's nicht in Ruhe. <lacht> Scheiße! Oh! Ich bin im Haus! Ich stecke im Haus! Ich äh, äh, äh, äh, <lacht> Ich bin gerade, ich sehe gerade durch die Treppe. Ja, ich seh's. Ich lieg' gerade in der Treppe. Du hättest noch ein bisschen weiter und du wärst im See gelandet. Im Meer gelandet. Ich ja. <lacht> ich bin schon enttäuscht von dir. Ich lieg' gerade mit meinen Fahrwerken in der Blumenvase und mit meiner Front auf der Treppe. Ja. ganz wilde Sache auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. Du was werden mir da Nicht dick sein. Nicht sein und nicht von einer Drücke, äh, Brücke runterklatschen. Äh, ja. Das ist ausnahmsweise mal was schlaues. Bist du ein dickmensch? 50 gegen der Leitplanke gefahren und es ist halt alles passiert. Ja, du bist halt auch schon los. Du ist los. Oh, du bist los, los in deinem Namen. Ich sehe gerade, die, die, die wenn, ich, wenn ich mein Spiel schon lade, dass ich die Maut bezahlen soll. Ich dachte, ich habe die bezahlt. Ich hab Gas. nee es hat genau in der Sekunde gespeichert, wo ich die Maut noch nicht bezahlt hatte aber genau auf dem Denkstand zum Bezahlen. Cool. Ja. Ah. Muss ich nochmal neu laden, weil ich Schaden bekommen habe. Wenn die sie war on the outside So and move himself up into the first place, water moves Egal, du liegst eh gleich wieder auf der Seite 1% Auflieger ist schade, ist eh nicht meiner ich habe 3 oder 4 Prozent Frontschaden bekommen. Mehr habe ich ja nicht mehr dran. Was ist denn das für ein netter Bogen? Okay. Das, sieht echt das ist ein wilder Kreisverkehr. Scheiße, wir müssen hier nicht rein. Ja, gut. Ich habe 100 Prozent, aber wenigstens könnte ich theoretisch weiterfahren. Alter! Also ist hier los mit der Tankstelle. Alle Autos, die hier, die hier auf der Landstraße fahren, biegen hier ein. <lacht> es sind gerade sechs Autos innerhalb von 3 Sekunden hier eingebogen. Sind wirklich. Ja, wahrscheinlich gibt es das beste Benzin. Warte also mal, ich, ich blockiere mal die Ausfahrt von der Tankstelle. Ich habe 50% LKW-Schaden. Ich habe 100% LKW-Schaden ja, und ich... fliegen durch die Luft. Leider sehe ich das von hier aus nicht. Ich habe nur auf der Karte gesehen, wie du auf einmal woanders warst. Ich stehe auf einem Straßenschild. Wunderschön. Oh, wie habe ich das überlebt? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ah, oh, okay, der ja, Kreisverkehr. Der, der Kreise. Ich habe mich, habe mich zuerst halb weggescheuert. Dann habe ich komplett in die andere Richtung gelenkt, habe mich dann in der anderen Richtung halt weggescheuert, aber dann habe ich wieder zurückgelenkt und dann war alles gut. Da fährt sogar gerade ein Zug vorbei. Was ist denn das für ein Bimmelzug? <lacht> und der ist auch noch so lang. <lacht> Scheiße, das ist eine Schranke. <lacht> ja, war natürlich. Jetzt geh weg Schranke. Er ist weg. <lacht> also, was hab ich denn gerade mitgeschoben? Ein Auto was ist vor gekommen? dir. <lacht> <lacht> das ist ein Transporter vor dir, du dick Mensch. <lacht> So kann ich das nicht umrahmen. Geh weg dran. Was macht eigentlich also, das Auto da auf der falschen Seite? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wollte ich... gar nicht. Ich glaube, das, ich gar, nicht. ich glaub, das ich, glaub. gar nichts mehr. Oh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht lacht> <lacht> <lacht> Der Das Ding ist aber auch also aus Blei. Ja ja, die Autos sind unzerstörbar. Ich würde das Ding mal gerne wieder wegsch äh, wegschieben, so wie in der Compilation, die ich gemacht habe. Scheiße, ich habe mich selber weggerammt. <lacht> oh, das sah lustig aus. Zumindest das bisschen, was man sehen konnte. <lacht> äh, wo lieg ich denn? Ein, Grab. Ich, bin ein Wa ich bin ein Wald, ey. Ah, ja. Hast du hast einen neuen Aussichtspunkt entdeckt. Ja. Schatz, ich habe eine Motorfilm funktion Ich habe deinen Motor gehört. <lacht> Wie hast du Werte sich so angehört? Scheiße oder sehr schön? Du hast versucht den wieder anzukriegen. So, also. Ich finde es natürlich extrem schade, dass du es einfach nicht gehört hast. Was denn? Äh, den was, was, was hast du denn gemacht? Den Nokia-Sound. Alter, es ah, tut so weh im Ohr. Das wollte ich nur noch, noch mal eben gesagt haben.